Die Sternsinger-App ist eine Kombination aus Organisationstool für Organisatorinnen und Organisatoren und einer Handy-App für Begleiterinnen und Begleiter. Ich als Organisator kann damit ganz einfach meine Gruppeneinteilung machen, kann meine Kontaktdaten verwalten, kann meinen Gruppen auch Straßen und Gebiete zuteilen und kann während der Sternsinger-Aktion ganz einfach mit den Gruppen Kontakt halten. Die Gruppen können mir wiederum auch Feedback geben, wie gerade ihre Route verläuft, wie weit sie schon gekommen sind und ob sie vielleicht noch ein bisschen brauchen. Ich als Organisator kann meinen Gruppen auch während der Aktion Feedback geben oder Nachrichten senden, was gerade so anfällt. Die Sternsinger App ist eine große Erleichterung für mich als Organisator und eine große Unterstützung für meine Begleiterinnen und meine Begleiter draußen.